Wir beginnen aber mit einem Thema, das auch für die Arbeit von uns Journalistinnen und Journalisten zunehmend an Bedeutung gewinnt, weil in dessen Zentrum die Frage steht, was ist wahr und was ist falsch. Diese Frage richtig zu beantworten, wird zu einer immer größeren Herausforderung. Wenn nämlich Künstliche Intelligenz, kurz KI, immer besser in der Lage ist, Bilder wie diese zu kreieren, die niemals in Wirklichkeit geschossen wurden. Und weil KI unseren Alltag tiefgreifend beeinflussen wird, beruflich wie privat auch, fordert die Bundesregierung von der Europäischen Union nun klare Regeln im Umgang mit der neuen Technologie. Einzelheiten von Iris Seiram und Cosima Gill. Also das hat schon mal gut funktioniert, wenn wir, wenn wir die so Ein kleines Start-up in Baden-Württemberg kann mithilfe künstlicher Intelligenz Programmierungsfehler ihrer Kunden beheben und ist damit erfolgreich. Also, ich denke, durch 20 bis 30 Prozent konnten wir unsere Effizienz zu ChatGPT steigern. Vielversprechend ist der Einsatz von KI zum Beispiel auch in der Medizin. Doch dieser Segen kann auch ein Fluch sein. Gefälschte Bilder des Papstes im coolen Outfit sind da noch harmlos. Aber bei gefälschten Fotos der AfD von tobenden Flüchtlingen wird offenbar, wie riskant diese Technologie sein kann. Wenn wir es einfach so weiterlaufen lassen, dann gibt es ein böses Erwachen. Das eine sind KI-Systeme, die eine Menge Schaden anrichten können. Und zwar nicht in ferner Zukunft, sondern in naher Zukunft. KI ist weitaus gefährlicher als Nuklearwaffen, bei weitem. Obwohl Musk selbst in KI investiert, fordern er und Tech-Experten eine Entwicklungspause. Auch, bis rechtliche Grenzen definiert sind. SPD-Chefin und Digitalexpertin Saskia Esken hält davon wenig, sagt sie im Bericht aus Berlin. Ja, das Richtige wäre, äh, eine Kennzeichnungspflicht sozusagen für die Originale zu machen, also für die menschengemachten Texte, menschengemachte Bilder, menschengemachte Videos, also wahre, echte äh, Zeugnisse dessen, was äh, uns umgibt. Äh, Sodass wir äh, sicher sein können, dass wir es da auch mit, mit äh, echten Darstellungen zu tun haben. Die anderen erkennen wir dann am Mangel des Wasserzeichens von allein. Der Digitalminister der FDP setzt auf eine europäische Lösung. Wir brauchen europäische Systeme, die auf unserer Werteordnung, auf einer guten europäischen Regulierung entwickelt werden, die dann vertrauenswürdig sind. So die Forderung. Doch wann Konkretes in die Umsetzung kommt, unklar. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine fehlende Regulierung neuer digitaler Technologien kaum wieder eingefangen werden kann.